So, wollen wir ein neues Video über Instrumentalizer, diesmal ein ganz kurzes, kleines. Google hat seit einiger Zeit, man weiß nicht genau wie lange, ein Text-Adventure in der Google-Suche eingebunden. Und ähm, dieses Text-Adventure könnt ihr alle spielen, überhaupt ähm, kein Problem. Aber es gibt so einen kleinen Haken, und zwar funktioniert das nur auf google.com und auch nur, wenn ihr in Englisch sucht. So, wenn ihr jetzt also euren Browser aufmacht. In Chrome, also ich brauche dafür Chrome. Ähm, dann ist es so, wenn ihr auf Google.com geht, ist es standardmäßig erstmal auf Deutsch eingestellt. Ähm, wie kann man jetzt also dieses Text-Adventure äh, spielen und wie kann man die Google-Suche auf Englisch umstellen? Das zeige ich euch jetzt in diesem kleinen Video hier. Und zwar, wir sind ja jetzt hier äh, auf Google.com und es gibt hier unten rechts in der Ecke gibt es einen kleinen Button Einstellungen. Da klickt ihr drauf. Ähm, klickt dann auf die Sucheinstellungen hier oben. Und kommt auf eine neue Seite. Dort gibt es hier oben links einen kleinen Button Sprachen. Und da klickt ihr einmal drauf, wählt die Sprache Englisch aus und klickt auf Speichern. Geht den Hinweis, die Einstellungen wurden gespeichert. Und jetzt seht ihr, die Google-Suche ist in Englisch. So, wie kommt ihr jetzt zu diesem Text-Adventure? Ihr tippt hier in der Google-Suche Text Adventure ein. Enter. Kommt dann hier in die Suche rein und drückt dann. F F12, das ist eine Möglichkeit, oder ihr drückt STRG, SHIFT und I, damit die hier oben in die Konsole reinkommt. Und ihr seht ja schon hier, Warning, ne, nichts Copy-Pasten und so weiter und so fort. Ähm, would you like to play the game? Und dann könnt ihr in der Konsole äh, Yes eintippen. Ich habe das schon mal eben ein kleines Stück äh, gemacht. Und wir sehen dann hier, welche Commands es gibt äh, im Spiel. Um, und um, ja, dann könnt ihr halt hier anfangen. Wir sehen jetzt halt eben hier, but wait, where are your friends? Red, yellow, blue, green. And they always perky, ready uh, You see a statue of a metal man peeking out of a building. The park is just across the street. Um, jetzt können wir halt sagen, wo lang wollen wir jetzt gehen? In diesem Fall nach Norden. Also tippen wir Nord ein. Wir kriegen dann eine Map Legend. Die hier ähm, Punkt ist ein, ein geklärter Weg, äh, Minus ist eine Wall, Plus ist eine Door und Add ist unsolved. Dann ähm, jetzt den nächsten Punkt. Äh, ist es im Prinzip ist es eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst. Also ist es wirklich innerhalb von einer Minute ist es einstellbar für euch. Ähm, ja, wir gehen jetzt nach dem, äh, Norden äh, und ein kleiner Weg äh, geht um einen Tree herum. Äh, you see a map also es, wir sehen eine Map, ähm, die können wir jetzt graben. und das ist so ein bisschen das Tutorial in die Konsole wieder grab ein und wir haben jetzt die Map und die Map ist auf 1 in unserem Inventory. Wir gehen jetzt weiter, Possible Access North und South, wir sind ja aus dem Süden gekommen, also gehen wir weiter Richtung Norden. So, ähm, und wir sind jetzt auf der Karte hier. Und können jetzt halt eben äh, weiterlaufen. Die Karte ist, ist, ist cool gemacht. Ähm, wer Textadventure mag, kann sich das auf jeden Fall angucken. Ihr könnt die Konsole natürlich auch noch beliebig in die Größe ziehen. Und ähm, ja, genau. Das ist im Prinzip eigentlich alles, was ihr wissen müsst, um das Google Textadventure zu spielen. Wenn es Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ähm, und falls ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht hinkriegt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und äh, ansonsten. Ja, lasst doch sehr gerne ein Abo da. Äh, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, sagt Sir Metalizer und ähm, wir sehen uns dann in den nächsten Videos und euch viel Spaß mit dem wunderbaren Text Adventure von Google.